Aufnahme läuft. Geh! T, Ah, Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, ah, hallo, hallo, hallo, hallo. nur echt littei. Echt unfaßbar. Alles. Ich aber nicht schlecht aus. ey, dort hinten noch schöne hey, Sitzbänke. Hihihi. Hey, da vorne ach, ach, ach. noch Gerstöckel. Hey, ja, das als unruhig tät Mensch muss ja Töckel dabei haben, das ist ja logisch. Das ist natürlich. Hm? Ja, also, ey, also, sorry. Hey, Visionen, hey, Ja, lang ist es her. Es ist lang her, ja. Und ja, es wird ey, auch wieder sagen. lang gehen, bis das nächste GTA Video geht. Ey, was ist, was ist für die Zeit momentan? Ey, wir haben Sonntag 15.32 und Sonntag ah. 18.00 Uhr soll das Video rauskommen. Also, man müssen ey, also, jetzt ein bisschen also, vorbereiten. also, lass gut Feuer, Fluchtoutfit <lacht> no Also, Fluchtoutfit gibt es zwei Versionen. Ah, das ist ausrüstung Das sind so Panzer, du weißt keine SWAT-Einheit ist, ist das oder was? Ja, ja. Das ist irgendeine SWAT-Einheit, oder? Ja, ja. Und wir haben noch Feuerwehrausrüstung. Komm, ah, wir sind SWAT, ist, das sind SWAT-Gemeinschaften. Schau an, was SWAT-Einheit ist. dann waren wir schon Panzer, wenn wir, wir auflegen. Aber dann haben wir das. Ah, let's go. Also, geht los. Ja, läuft. Hoffen wir, dass wir jetzt auch schon die Autos haben. Ha <lacht> <lacht> so, Also ich habe ein gescheites Auto Du fährst du? Ja, ja hey, Das ist mein neue Auto dann, also. Wunderbar gesehen, das es ist hey, Wunderbar Wunderbar Ja, hey, äh... Polizeistation Fertig? Oi ah. So, äh... Oh! Es ist zu... Ah! ah Zufällig ist ich grad auch gerade Halloween Da hingeht, ja die Bisse, Jetzt die wüssten ja Das Auto ist aber noch nicht fertig frisiert. Ich ich gerade Äh, Warum? Vor allem, es vorne auch so eine rote Zunge dran. Was ist das für ein Auto, Mann? Das ist ein Pegasio Bianchini 300 oder so. Ja, aber es driftet ja das Tor, Mann. Ich weiss, Benni hat das Beste gemacht. Ich weiss noch, was es noch nie aufgemotzt hat. Dann äh, okay. hat man auch schon damit driftet. Bis zum Tod. Aye, aye, aye. Ja, aye, genau aye. das meine ich. Aye, aye. Das ist doch geil. Also ist es kommt nächste Woche für das Video. Nächste Woche? Ähm... Äh, ist ein Vlog. Also, Jossi ja, ist ein a halber a Vlog. A podi, a podi ja, podi ein Podi Vlog. Ja, wo wir noch etwas zu verzehren. Exakt. Ein richtig guter Podiplogie. Mm -hmm. Können wir schon sagen, um was es geht, oder wird das eine Überraschung? Ey, das wird super überraschend. Äh, wird andere der... Frage: Wenn man keine Panzer <lacht> nehmen, darf, die Mission. Juhu, die Frage. Jude -Frage. Ja, willst du den Panzer? Doch, oh, um ja, so wahrscheinlich. Panze... Ja, doch, ja. Naja, ja. das glaubst du auch, ja. ja die so ein Videofahrzeug meinst du? du? Ja. Ich, Ey. Ey, ich hab nichts gemacht im Falle Sag mal Ich hab nichts gedrückt Eieieieiei Jetzt hab ich ja bis drückt Jetzt finde ich ay, Jetzt hast du ja bis drückt Sooo Oh, shit. sorry Hey, sag mal <lacht> äh, Wo ist denn da? Der MTV So Sarek, so, komm mal eine Akunde da drin Lauf mal rein, komm mal, mal nachzaukeln Ajo Er hat jetzt einen Kürbis Sarek Sarek Moin zusammen Sarek hat jetzt einen Kürbis Ey, was für ein Kürbis? Da ist ein Kürbis! Kürbis? Ja, komm! Bitte Explosion! Das liegt hier! Oi, was ist das? Ja, oh, ich bin Stone Day. Ey, oh, jetzt gehen wir Stone da Stone Stone. rein! Stoned! Au! <lacht> Alter! Die Kürbis sind eben auch ein Event von Halloween von GTA. Du, alle ja, du kannst dich aufsammeln. Entweder ist es etwas Süßes oder etwas Süßes. Digga, Mensch, die machen etwas, wenn ich stoned dort im Polizeistation. Mach's lieber nicht, mach's lieber nicht. Hallo! Ich mach's allein. Ich bin stoned. Ja, oh. du Scheidling, Alter! Du hey, bist's Du bist alt gesehen! Du bist Aua! <lacht> Was wollt ihr alle von mir, Alter? <lacht> <lacht> Better go stoned in der Police Station? Oh, Alter! Wieso bist du überhaupt hier reingelaufen? Ey, sag, du schaffst, dass ich <lacht> beschütze dich von außen beschütze. Ja, das nützt mir jetzt ja, so ja. grandios viel, Alter. Egal, es Das nützt mir so grandios viel. Bro, ah, ja. nein, wie ehrlich. Da, da. Da macht der Deckel zu. Weißt du, nützt mir nicht, dass du mich von außen beschützt hast. Da kommt keine Sau rein, weißt du? Das ist bisschen, ja. Ja, komm. Das wird nicht. Shame, ich kann es nicht nochmal neu starten. Nein, komm! Äh, bist, du, bist du gestoned hier reingelaufen und hättest jetzt wegen dem das gemacht? Du bist in so eine scheiß türen reingelaufen, Alter. Ja, ich du muss jetzt das Teil suchen. Ja, aber du kannst ihn einfach random Türe reinlatschen, wenn Mensch. willst. Hey, da legt es so extrem an, ich kann nicht mehr flüssig laufen. Bro, Alter, ich werde hier abgeschossen, bevor ich überhaupt kann kann, weil es so so festlegt bei mir. Kannst du bitte das aufhören mit dem ganzen Umgeballer da? Das legt etwas fest ja. sonst. ja, du äh, ja, äh, äh, äh, ähm, Eine also Frage ja. kannst du auch mit reinkommen, weil du nützlich mir draußen gerade gar nicht. Okay, ich muss aber mein Fahrzeug <lacht> besser packieren und hoffentlich wird es nicht beschlagnahmen. Eher eh, der scheiße wird beschlachen darf. Ach, Serie, kannst du kurz mit äh, physikalischen Waffen nehmen äh, helfen? Nein, ich, ich habe gerade noch Probleme. Probleme. Ah. Oh, ja. Ich werde nur umgebracht. Ich Ich selber umgebracht. Ja, Ich kann nicht Ich nicht Ich lefst. kann nicht machen. Ich kann nicht mehr. Mal in die Nähe. Ich Ich kann nicht mehr. Also. Ich mir jetzt gerade nichts, was wir da machen. Alter. Wo bist du? Ja, komm, mal. Danke, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Oh, mir das was? Ja, ja, ja, was, was? Oh, das was? Oh, du ja. Oh, die ein bisschen gefickt. Weißt du was? Ich renne jetzt einfach ins Zeug rein, dann dich sich ist ab und bis dann bin ich tot. Ja, ja. Moin zusammen. Was versuchst du überhaupt, da raufzukommen? Was versuchst <lacht> du das <lacht> überhaupt? Bro, es wird nichts, du weißt. Ja. <lacht> ich steig du weißt, jetzt hier rein und schießt du, ich gehe rein. Bro, weißt ich komme ja nicht mal bis dort, wenn mich alles umbringt. Bam! Ich komm ja nicht mal bis dort, du Scheidling! Will so, mich ich da alle umbringen! Ich jetzt, wegen dem fahre ich nicht! Ach! So. <lacht> so, <lacht> so, ja! So! ist extra noch einen Schuss, Mann! So, du hast wegen des Ich komme nicht mal bis dort hinten, was willst du? Nein! Jamie, wir können das vergessen. Können wir es einfach abbrechen? mal machen. Bei bin Alter! Ich renne jetzt so schnell wie es geht durch. Oh! oh! Ich kann daschen. ich kann daschen. Wo ist die andere? Ich muss es äh. legen. Äh. Hast du die andere markiert? Keine Ahnung, ich habe einfach keine daschen gefunden. Ach du Scheiße. Jamie, ich bin da. Da ist, ist sie, wo ich bin. Ja, kannst Oh mein Gott. Okay. Der Kinder? Oh mein Gott! Los, los, los, los, los, los, los, los, Mach alles kaputt! Oh mein Gott! Ja, ja wir yeah, haben es. Wir Alter! Es hätte doch einfach funktioniert. Scheiße, mach! Ab <in lacht> die Kanalisation. Tue. Ja. Oh, globales Signal, oh nein! Wir überfahren den Dörfhör. Da ist noch einen. Wenn wir schon ah, da ja. sind, können wir ja gerade ein bisschen randalieren, oder? Ja, ja, wenn wir das so machen. So, der. Da, da. Holy Mamauli. Wir rücken immer näher an den finalen Abschlussstream. Ah, ja. Jede Mission ist nötig. Also, weißt du, ich fresse Basen, wenn dort irgendjemand zuschaut. Weil hier schaut, der ja hat schon keiner zu. bei denen. Hey, also, die, die, bitte bin bitte beim Kommentar <lacht> Also, wer auf die. Glaub, der einzige Grund. zwei, drei Personen gibt <lacht> es, die hier. sieben haben Ich glaube, so durchschnittlich sieben, aber wir fanden die Videos. Weißt du, ich glaube, da, der Grund, wieso wir Kommentar haben, ist, um zu wissen, wo, wer die Personen sind, die das Zeug so schauen, weißt du? Also bitte, wer sind ihr? Gebt uns Infos mh. oder schreibt uns auf WhatsApp, wenn wir euch kennen. Schreibt Personalausweis in Kommentar oder was? Schreibt uns sonst noch, also schreibt mir auf WhatsApp, wenn ihr uns kennt. Und wenn nicht, schreibt einen Kommentar, weil das ist noch cooler. Ah jo. wisst wissen, dann muss Algorithmus ein bisschen anregen. Das kann auch gut schön. kommen. Wenn ihr wisst, dass wir einmal dann zwei, drei Aufrufe mehr haben, dann müssen wir natürlich den äh, Algorithmus ja. ein bisschen anregen. Ja, aber nachher schön noch machen, das wäre ganz geil. Ja, das ist dann deine Aufgabe. <lacht> ah ja. Deine Aufgabe ist mega hart. das mega harte Schneiden von diesem Video. Ah ja. Und das wenn das nicht so viel Stress ah, okay. habe. Ja, Was hättest du jetzt eigentlich gemacht? Was? Ja, jetzt gerade, wenn du jetzt nicht gerade da warst. Äh, meine Mutter hat erst gerade Geburtstag gehabt, aber dann haben wir. Schreibt alles du hast Geburtstag in den Kommentaren. Ja, unbedingt. Für Algorithmus mein... und für meine Motor. Ich kann hab... ich hab... ich keinen Burnouts machen mit dem, ah doch. So, 10'000 Dollar, let's go. Ah, oh, du hast 10'000 bekommen. Oh. Ja, oi. oi. Was Danke, passiert, Chef. wenn ich jetzt mit Zeug herum Dann kommen die Sterne ganz schnell wieder. Ja, es ist Nacht. Meinst oh, oh, wegen dem? Ja, ja genau. Ah. Nichts, nur wegen Räumen. Wieso fahre ich nie hier vorne auf? Es geht ja easy um da rauf zu fahren. Es ist schön flach extra dafür gemacht, Ich Zieh einfach die fetten Wheelies mit diesem Teil. <lacht> aber ganz fette Wheelies, man. Ganz fett. Okay, jetzt einfach nur noch zurück. Geh, geh, geh, geh, geh, geh. Geh, geh, geh, geh, geh. okay, Ich bis 12. <lacht> ähm, oh, ja, 4 bis 12i. Ah 4, 5, 6, 7 ganze Stunde. Scheint nur ist? 7 Stunden. Nein, nein, nein, nein. nein dann muss es nochmal nachrechnen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Stunden. Hä, hey, nein! Hey, what the fuck? nicht 13 5, 6, 7, 8, 9. 11, 11, 12 du hast 8 Stunden geschlafen. Ja, sag ich doch. 13 ich Stunden. habe 6,5 Stunden Schlaf gehabt. Ja, das ist Das ist in letzter <lacht> Zeit normal bei mir und ich check's nicht warum man. Ja, Mann, Arbeit, let's go noch spät, äh, hm. noch auf vier noch. Jo. Mann. Mann. Ey ja, ist sehr Wir haben es geschafft. Ey, wir haben es geschafft, ja. Unfassbar. Leute, wenn ihr habt, lasst ein Like und. Ja, den genau. Und unbedingt ein bisschen Kommentar schreiben für Algorithmus. Und ja, Al den Algorithmus. Für den Algorithmus. Dann, Jamie, dann hatte ich gesagt, ist das. Gewesen. Ja. Das ich Outro so. kommt in ja. 3, ja, und jetzt. Zwei, tschüss. Tschau, bye. <märkte Musik>